Willkommen Leute, mein Name ist Sertion und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute spielen wir Minecraft Deathwap. Diese Runde spielen wir heute zusammen mit meinem absoluten Lieblingsösterreicher. nein, hm, Junge. Alter, warum finden die denn jetzt wen? Nein, Leute, nicht der. Ich meine den hier. Hey, mit dem Finn. Huh. So, und Leute, ihr müsstet das System von Desktop vielleicht schon kennen. Es ist so, wir werden jetzt 1000 oder 2000 Blöcke voneinander wegteleportiert. Dann werden wir alle 5 Minuten getauscht und damit müssen wir uns töten. Leute, es geht los! Ja, let's kill each other. <lacht> also, vielleicht zum kleinen Verständnis: Wir hatten auch schon mal eine Aufnahme gehabt, ist leider in die Brüche gegangen. Danke Audacity. Mhm. Danke, Audacity. Deswegen nehmen wir das nochmal neu auf. Ich hoffe mal, dass wir trotzdem ein spannender Kampf werden. Und es fängt natürlich direkt an zu regnen. Oh, was ein Wunder, der Regen hat aufgehört. Wir müssen Minecraft-Gott auf uns gehört haben. Ja. Bist du jetzt bereit zu sterben? Nö. Wir machen das jetzt, wir machen das jetzt voll lang. So bis vier Uhr in der Früh. Oh Gott, nee. Hallo? Nein, nein, nein, nein. Oh. Fff. Hä? Hallo? Als ob hier so viele sind? Du wärst auch ausgestorben. Nein. Alter, wie viele Creeper sind hier! Bitte bau keine Falle aus Creepern, okay? <lacht> nee, Habe ich auch nicht vor, tatsächlich. Ich hab erstmal vor. Oh, nice. Oh, oh, oh. no. Das klingt nicht gut. Das klingt nie gut, wenn's du nicht freuen. <lacht> oh, was soll das denn jetzt? Darf ich mich nicht freuen finden? Doch, du darfst, aber. <lacht> ist nicht so optimal, oder? In der Folge ist es nicht perfekt. Oh, ha, Finn. Knapp, ja. fahr richtig knapp bei mir auch. Also ich hänge dann irgendwie so dran fest, aber Mann, ist krass, du das Eisen. Na, oh, ich hatte davor schon Eisen, aber danke. Mhm. So, Finn. Ich glaube, jetzt haben wir's. es. aber die Uhr kann ich apiusen. Ich will dorthin, was ich. <lacht> Hä? Wie hat das funktioniert? Oh. Bist du? Bist du? Bist du? Ich bin halt Ultra-Talent. Wie hast du ich das bin, geschafft? Ich bin einfach rausgeschwommen aus der Lame. Hä, hey, aber wie? Du bist doch in dem Wasser. Das Wasser hält dich doch auf. Oh. oh. Ja. Scheiße. <lacht> Was hast du getan? Ich hab meine Pfanne gebaut. <lacht> War leider böse. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir hängen noch mal eine zweite Runde hinterher. Und dann würden wir uns in der nächsten Runde wiedersehen. Woo! Dann würde ich sagen, wir fangen an. Und ich versuche, Finn aber direkt zu töten. Es wäre es wär mal schön, wenn mal nicht jeder einfach so sterben würde. Ja. Aber das spiegelt halt uns einfach wieder. Wir sind zu inkompetent, <lacht> uns gegenseitig zu töten, weil wir aber selber sterben. ich bin so dumm. Egal. Pair Okay, okay, okay. Finn. Das war nicht ernst gewonnen. Ja, genau, ich glaub du weißt es. Genau, ja. Oh mein Gott, du Drecksack. Hast du überlebt? Oh, wow. Hast du überle Warum hast du überlebt? Weil ich gut bin und einen Wassereimer hab. Weißt du was? Ich hab keine Spitzhacke, ich hab nix. <lacht> Das kann ich mir eine Stunde lang rausbauen. Ah, das, das sind wir jetzt echt. Hast du ernsthaft nichts gefarmt oder sowas? Nö, ich hab mir direkt hochbaut. Ich glaub, du merkst ja. gerade, war nicht so eine schlaue Taktik. Nee, war überhaupt nicht so. So, weil ich dir von Anfang an gesagt hab, so, yo, oh mein Gott, fast gestorben. Ich bin, bin immer noch nicht oben. Oh. Und als ob du das, das mit dem Wasser einmal geschafft hast. Doch ein ziemlicher Profi. An was kommt das Nein, ja. ich war noch nicht bereit. Baut einfach die Rutsche für mich. <lacht> I try my Herzen. <lacht> Finn, Finn, Finn, Finn. <lacht> ich habe überlebt. Nein, Alter, es... <lacht> ich bin jetzt im Moment gesnickt. Jeder kleine Fallschaden hätte gereicht. Du baust schon wieder die hier Falle. Äh, Mann, es ist so eine Spitze geworden. Kannst du halt mal deine Falle so bauen, dass es mich auch umbringt? Ja. Oh, ja, ich bin tot. Ja! Ja, ich bin tot. Ja! <lacht> aber hast du die Falle jetzt mal verstanden? Nee, ich bin einfach runtergefallen. Warte, ich zeig's dir. Ich zeig's dir. komm mal her. Komm, du gehst so, du gehst so hoch. So, dann baust du dich halt hier so lang. Und guck mal, jetzt sneakst du hier. Und sofern du ent-sneakst, fällst du automatisch runter. Ja, aber, ja okay. Ja, Leute, dann war es das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, da kommentieren, abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Schaut auch gerne bei dem süßen Elefanten vorbei. Er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt auf mein Community-Discord und schaut auf meine Social-Media vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr solche Desktop-Videos gerne nochmal sehen wollt, vielleicht mit einem anderen YouTuber oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das könnte mit anderen YouTubern auch noch sehr viel Spaß machen. Das war's von mir. Und ich sage, was sage ich? Was sage ich? Tschüss. Ciao.